hallo hallo hallo zu einem neuen autofritz video was ist ein wixgobben was ist ein wixgobben tja wenn du das nicht weißt ähm, dann wird sich interessieren was es noch so alles für begriffe gibt aus meinem lustigen ordner ein spiel das man eigentlich so zur ja, weihnachtszeit adventszeit ähm, gut spielen kann <lacht> Da geht es also um den Wix-Gobben, um den um Kackenrussen. Was bedeutet Kackenrussen? Und andere Begriffe. Insgesamt sind es jetzt hier 23. Und ja, wenn du mal die Beschreibung dann runter runterscrollst in diesem Video, dann wirst du diese Begriffe alle finden. Und bei ein, zwei Begriffen, vielleicht auch drei, werde ich die Lösung dazu schreiben. Und ja, du kannst dann raus, versuchen herauszufinden, was die anderen Begriffe alle bedeuten. Saunilok, äh, was gibt es noch? Brechtür, Krankenrosen haben wir schon gesagt. Naja, Buam-Muksch. buam, -Muksh. buam -Muksh. Was bedeutet Buam-Muksch? Es ist logisch herauszufinden, das kann ich dir schon verraten. Und ja, wenn es dir gefällt, kannst du es dann auch dir rausschreiben, rauskopieren, drucken. Und bei irgendeinem Fest, einer Party, vielleicht am Heiligen Abend ähm, als Spiel auf den Tisch legen und die ganzen Leute mal raten lassen, was diese kuriosen Begriffe zu bedeuten haben. Also, was ist ein Mixgruppen? Finde es raus, schreib deine Lösungen gerne in die Kommentare und vielleicht fallen dir ja auch ein paar Begriffe ein, die in dieses System hineinpassen, vielleicht auch gerne zu einem anderen Thema und ja... Viel Spaß damit, bis zum nächsten Video, dein Autofritz, ciao, ciao.